Also das gehört schon mal dazu. Sie könnten da, ich kann immer sagen, ich werde niemals eine Vorlesung zur Physik bei Harry Potter machen, ja? weil ich mich für diesen ganzen Fantasy-Kram einfach nicht interessiere. Ich, ich habe mir große Mühe gegeben. Ich habe also Harry Potter auch angefangen zu lesen, so die ersten 100 Seiten, weil die ganze Welt hat das ja gelesen. Und ich meine, irgendwie wird man ja stutzig, alle lesen, nur ich nicht. Und dann denke ich mir, okay, ich gebe ihm eine Chance, ich lese das. Und nach 100 Seiten fand ich Ich fand, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Und deswegen mache ich nur Sachen, die mich auch so interessieren. Und bei James Bond war das ganz einfach und damit ging das auch los. Das war 1995 im Kino bei dem Film Golden Eye. Kennt, kennen Sie vielleicht noch die Anfangssequenz, James Bond springt einem Flugzeug hinterher, holt das in der Luft ein und kann dann aus der Szene rauskommen. Und ich weiß genau, ich meine natürlich haben da auch alle damals im Kino gelacht, weil die Szene so, so, so schön absurd ist, aber ich weiß so genau, wie in der Szene mir sofort überlegt hat, könnte das nicht wenigstens theoretisch klappen? Ja, mir war sofort klar, was da die entsprechenden Variablen sind. Das geht, klappt nur, wenn man den Luftwiderstand berücksichtigt. Und dann gibt es da entsprechende Formeln. Also Sie müssen die Gewichtskraft und die Luftwiderstandskraft quasi in Relation zueinander setzen. Und die Gewichtskraft ist Masse mal Erdbeschleunigung. Der Luftwiderstand hängt so von seiner Querschnittsfläche ab, von, von seiner Stromlinienförmigkeit und so weiter. Dann habe ich, so, habe ich das dann versucht, mir im, im Kopf auszurechnen. So könnte das klappen. Aber man stellt dann, im Nach-, dann während der Berechnung fest, dass es ist eben doch komplizierter. Aber ob, ob, ob die Flugbahnen sich wirklich schneiden, das kriegen Sie nicht so leicht im Kopf raus. Das hat mich aber in den film immer schon beschäftigt. Ne? Und was denn wenigstens passieren müsste, damit das klappt. Ähm, und dann habe ich nach dem Film mich hingesetzt und wollte das lösen. Das Problem habe ich auch nicht geschafft, weil das ist echt schwer. Und dann hatte ich erstmal keine Zeit. Aber dann habe ich am Wochenende mich an den Computer gesetzt. Sie müssen nämlich die Physiker die Differentialgleichungen, die müssen Sie am Computer lösen, weil Sie die nicht mehr per Hand ausrechnen können. Das kommen keine einfachen Funktionen raus. Habe ich da was an den Computer gesetzt, habe das einprogrammiert und habe das gelöst. Und dann kam tatsächlich raus, unter bestimmten Bedingungen geht das. Ich meine, die Bedingungen sind ein bisschen abstrus, aber es geht. Und das hat natürlich super viel Spaß gemacht, das auszurechnen. Und da habe ich mir damals gedacht, na no, gut, das wäre ja auch mal eine schöne Aufgabe, wenn man so den waagerechten Wurf mit Reibung betrachtet in so einer Vorlesung. Damals wusste ich noch nicht, dass es mal tatsächlich dazu kommen wird, eine Vorlesung zu halten. Daran habe ich mich dann sechs Jahre später erinnert, als ich hier das erste Mal die Physikgrundvorlesung gehalten habe, 2001. Da dachte ich mir, Mensch, als ich dann bei Waage Wurf hatte, da war doch was mit James Bond. Und dann habe ich mir meine alten Berechnungen angeguckt und da habe ich das gemacht. Und das kam sehr gut an. Und ähm, dann habe ich da mit einem alten Schulfreund telefoniert und habe gesagt, Mensch, damals, du hast mir doch die Zähne zusammengeschnitten. Ich habe da jetzt äh, als nächstes äh, Schwerpunktbewegung und äh, ich will irgendwie zeigen, dass man jede Bewegung, die es in der Physik gibt, als eine Bewegung des Schwerpunktes und eine Drehung um den Schwerpunkt. Dass man die in diese beiden Sachen zerlegen kann. Pff, ja, wäre schön, wenn ich da so einen Videoausschnitt hätte, äh, weil dann merken, dann wissen, dann behalten die Studenten sich da sofort. Und dann sagte der Franz: "Mensch, dann nimm doch die Szene aus der Mann mit dem goldenen Colt. Da springt ein Auto ja, äh, den Franz sitzt in, in einem Auto, fährt auf so eine Rampe zu. Das war mal eine Brücke und die Brücke ist eingestürzt. Aber er, die, er springt dann über den Fluss und das Auto dreht sich gleichzeitig um die Längsachse." Und da sehen Sie eben, der Schwerpunkt bewegt sich und gleichzeitig dreht sich das Auto um den Schwerpunkt. Also können Sie gleich, die Szene könnten Sie in jedes Lehrbuch übernehmen, weil die genau diesen Tatbestand perfekt widerspiegelt. Und Sie können sich das dann auch entsprechend genau ausrechnen unter dieser Annahme. Ja, da habe ich das gemacht, das kam natürlich dann auch gut an. Und so habe ich dann weitere Szenen versucht zu finden, die immer aktuell zur Vorlesung passten. Und so ist das gekommen. So ist das gekommen. Und ähm, ja, und dann habe ich 2002 einmal all die Szenen, die ich hatte, für einen Vortrag äh, verwendet, den ich am Tag der auf Tür der Uni gehalten habe. Und äh, da müssen dann irgendwie Leute im Publikum gesessen haben, denen das gefallen hat und seitdem werde ich zu irgendwelchen Vorträgen eingeladen. So hat sich das entwickelt. Und, und wie gesagt, die anderen Themen sind reines Interesse gewesen, also Fußball oder oder, äh, oder auch äh, Dick und Doof und Star Trek und so, wo man die Sachen gut findet. Also wenn das mit James Bond dann gemacht wurde, dann sind die anderen Sachen liegen dann auch irgendwie auf der Hand.